100.000 Euro für OER. Es wäre kein Material, sondern ich würde in Struktur investieren und ganz besonders versuchen, möglichst viel Praxis zu machen, sichtbar zu machen, an die Oberfläche zu bringen. Denn ich glaube, die guten Argumente kommen, wenn die guten Dinge sichtbar werden.